Ist Organtransplantation christlich? Was ist christlich? Wenn ich das Christliche versuche aus dem Neuen Testament abzuleiten, dann fallen mir dafür insbesondere drei Stellen ein. Erstens die Bergpredigt, zweitens die sieben Ich-bin-Worte des Johannes-Evangeliums und drittens Markus 12. Markus 12 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüt und aus all deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Gott, den Nächsten und gewissermaßen auch sich selbst lieben. Ich bleibe jetzt mal auf der Ebene des Nächsten und sehe da zwei Unterebenen. Erstens, den Nächsten lieben praktisch im Alltag ihm zur Seite stehen, zweitens aber auch, ihm zu sehen und zu erkennen. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn ich meine Frau liebe, dann helfe ich ihr im Alltag, ich stehe ihr bei. Zweitens, ich versuche aber auch zu sehen, wer sie ist, ihr Wesen, wo steht sie, wo will sie vielleicht noch hin? Das ist eine sehr umfassende Frage. Wie ist das nun mit der Organtransplantation? Ich spreche hier ausschließlich von Organtransplantation nach irreversiblen Hirnfunktionsausfall, Also der Zustand nach abgeschlossener Hirntoddiagnostik, wenn der Mensch dann nach deutschem Recht tot ist. Ist er dann tot? Die Organe leben noch. Sie müssen noch leben, lebendig sein, sonst wären sie nicht transplantierbar. Das Herz schlägt. Das Herz braucht zum Schlagen kein Gehirn. Es innerviert sich selber, also es schlägt aus sich selber heraus. Also der mit großen Abstand größte Teil des menschlichen Körpers lebt noch. Das Hirn hat eine Funktionsstörung, in der Regel irreversibel. Es handelt sich somit in der Summe um sterbende Menschen. Aber sie sind noch nicht tot. Während der Entnahme-OP, wenn das Herz herausgenommen wird oder wenn die Menschen verbluten, dann sterben sie. Endgültig. Wie kann ich nun das Liebesgebot sehen? Ich würde sagen, das Liebesgebot gilt das ganze Leben. Sich im ganzen Leben zu veredeln, könnte man sagen. Also sich zu verbessern, sich anzustrengen, sich zu bemühen, dem Nächsten, der Gemeinschaft, der Gesellschaft etwas Gutes tun. Etwas geben, zum Beispiel eine gute Dienstleistung zu erbringen. Aber immer im Verhältnis zu sich selber, also in dem, wie ich zu, mich selber, zu mir selber bin, wie ich auch zu mir gut bin, mich gewissermaßen auch selber liebe, auf mich achte. Sonst könnte es sein, dass ich zu einem Burnout komme, und dann kann ich niemandem mehr helfen. Wie ist das aber nun am Lebensende? Am Lebensende, finde ich, soll man sich, zumindest im übertragenen Sinne, in die Arme nehmen. Sein Leben rekapitulieren. Wie war das jetzt? Was ist mir gelungen? Was ist mir auch nicht gelungen? Aber insbesondere dann das, was mir gelungen ist, also man könnte sagen, meinen Lebensertrag ins Bewusstsein nehmen und mitzunehmen mitzunehmen durch den Tod hindurch ins Jenseits. Also sich damit im übertragenden Sinne auch zu verantworten für sein Leben. Sein Leben auf einer anderen, höheren Ebene, inneren Ebene mitzunehmen, vollständig. Es gibt Berichte bei Organempfängern, wo festgestellt wird, dass sie zu Veränderungen kommen. Veränderungen der Gewohnheiten, der Vorlieben, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, Wesensmerkmale, Charaktermerkmale. Insbesondere bei Herztransplantationen wurde dieses festgestellt. Und es gibt Berichte, wo dieses auch in ein Verhältnis gesetzt wird zum Spender. Also, dass konkrete einzelne Merkmale des Spenders dann wie übertragen werden, also wieder auftauchen beim Empfänger. Wie wenn dann der Spender eben nicht nur seine Organe übertragen hat, sondern auch noch etwas mehr eben solche Merkmale also könnte man sagen der Spender gibt vielleicht zu viel ab und wenn er dann ins Entsatz kommt, könnte es sein dass ihm dieses dann fehlt jedenfalls würde ich sagen entsteht ein energetisches Durcheinander der Spender gibt vielleicht zu viel ab und der Empfänger bekommt Anteile die nicht zu ihm gehören die nicht zu seinem Leben gehören Also dieses Liebesgebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selber, wird in Bezug auf dieses Liebe den Anderen, könnte man sagen, erfüllt. Man könnte das so definieren, man liebt, indem man Organe hergibt. Aber dieses wie dich selbst wird nicht erfüllt. Somit würde ich sagen, das Liebesgebot in der Summe wird nicht erfüllt. Wenn es aber nun mal zur Organtransplantation gekommen ist, also wenn der Empfänger das Organ bekommen hat und es auch hinbekommt, ist anzunehmen, auch dank der Immunsuppressive, dann, ich glaube in den meisten Fällen ist es dann ja auch so, dann ist er auch dankbar gegenüber dem Spender jedenfalls, bin ich davon überzeugt, dass es eine konkrete Verbindung dann immer gibt vom Spender zum Empfänger, vom Empfänger zum Spender. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann könnte man sagen, es geht ja nicht nur darum, jetzt vielleicht noch fünf oder zehn Jahre zu leben, sondern was mache ich dann noch aus meinem Leben? Gelingt es mir, diese Lebensjahre dann auch noch in einem Bezug zu meiner Seele zu leben? Also Impulse zu leben, die zu mir gehören. Gelingt mir das?